Scharfer Käfer. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast "Expedition in die Forschung" und du kannst mitreden. Meerrettich produziert scharfe Senfölglykoside, die Fressfeinde abschrecken. Für den Meerrettich-Erdfloh sind die Gifte aber ein gefundenes Fressen. Der Schädling reichert sie an und wird so selbst zu einem scharfen Senfölbäumchen. Das ist gar nicht so einfach, wie eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena feststellte. Unter den Proteinen im Verdauungssystem des Käfers fanden sie rund 1400 mögliche Kandidaten, die die Senpylglykoside in den Körper transportieren könnten. Auf intelligente Weise grenzen sie die Liste auf wenige Kandidaten ein. Diese schalteten sie dann im lebenden Tier gezielt aus. Die Folge, die so behandelten Käfer waren tatsächlich weniger giftig. Solche Anpassungen betreffen die Biologie vom Molekül bis hin zur Ökologie und Evolution aller beteiligter Lebewesen. Spannendes Thema, lass es uns wissen.